Hallo, in diesem Video geht es um Design Pattern. Design Pattern sind unglaublich hilfreich, wenn es darum geht, dass man Nutzerschnittstellen in irgendeiner Form entwirft. Und wir werden in den kommenden Videos stärker auf Design Pattern eingehen, die tatsächlich für grafische Nutzerschnittstellen gedacht sind. Aber im Prinzip ist das Konzept von Design Pattern auch übertragbar auf ja, andere Bereiche, beziehungsweise auch woanders werden Design Pattern tatsächlich eingesetzt. Nun ist natürlich die Frage, was sind eigentlich Design Pattern? Design Pattern sind nichts anderes als Muster für Nutzerschnittstellen beziehungsweise für bestimmte Probleme, die irgendwo da sind oder bestimmte Herausforderungen. Es sind also so, man kann es im Prinzip sagen, ja Musterlösungen, die von denen man einfach weiß, dass sie in bestimmten Kontexten oder für bestimmte Situationen relativ gut funktionieren. Und diese Musterlösungen haben einfach auf den Vorteil, dass sie häufig bereits eingesetzt werden für bestimmte Situationen und dadurch auch von den Nutzerinnen und Nutzern meistens gekannt werden und dementsprechend auch verstanden werden und damit natürlich auch so ein bisschen dazu beitragen, dass Nutzerinnen und Nutzer mit einer Nutzerschnittstelle etwas besser und einfacher umgehen können. Das Konzept von Design gibt es jetzt eigentlich nicht nur für Nutzerschnittstellen. Tatsächlich gibt, äh, gibt's das oder ist, ist der Ursprung eigentlich in die Architektur. Das heißt, bereits in der Architektur hat man irgendwie festgestellt, es macht durchaus Sinn, bestimmte Herausforderungen, die man eigentlich immer wiederkehrend bei irgendwelchen Gebäuden hat, einfach mal äh, festzuschreiben und dafür die passenden Lösungen zu formulieren, sodass das dann entsprechend, ja, wieder aufgegriffen werden kann, wenn man das nächste Projekt hat. Später wurden solche Design Pattern dann auch schon in der Softwarearchitektur bzw. in der Softwaretechnik eingesetzt. Auch hier ist es letztendlich so, dass man ja auch immer wieder ähnliche Problemstellungen hat. Und äh, wenn man diese Probleme dann irgendwie lösen möchte, dann kann man entsprechende ja, typische Softwarestrukturen einsetzen, um diese Probleme zu lösen. Gut, welche Eigenschaften haben Design Pattern? Zum einen sind sie konkret und nicht allgemein. Das heißt, sie fokussieren sich immer auf ein ganz bestimmtes Problem und haben dadurch den Vorteil, dass man keine große Übertragungsleistung hat. Bei Guidelines ist das nämlich zum Beispiel der Fall, wenn Sie ähm, sich jetzt mal die Grundsätze der Dialoggestaltung ähm, ansehen, die ja ISO genormt sind, die sind relativ allgemein formuliert und das ist auf der einen Seite natürlich recht hilfreich, weil man mit den allgemeinen Grundsätzen auch schon was anfangen kann. Aber für ein ganz konkretes Problem, was ich gerade beim Design einer Nutzerschnittstelle oder beim Design von etwas anderem habe, da hilft mir das nicht so gut weiter, weil ich einfach, ich, ich muss erst dieses, diese relativ allgemeine Regelung auf ein, ein konkretes Problem übertragen. Und Designpattern haben mir einfach den Vorteil, dass sie bereits sagen, für welche konkreten Probleme können sie denn eingesetzt werden. Also an welcher Stelle passen sie bestmöglich. Ebenso ist es so, dass Design Pattern üblicherweise Plattform- und auch Domain übergreifend sind. Also Plattformen jetzt nicht nur äh, bei unterschiedlichen Desktop-Systemen, äh, sondern viele Design Pattern funktionieren eben sowohl für Desktop-Web als auch für Apps auf dem Smartphone. Und gleichzeitig kann man sie heutzutage auch schon ganz gut in AR und VR-Anwendungen und wer weiß, was da sonst noch so kommt, mit einsetzen. Also alle möglichen Applikationen, die in irgendeiner Form Nutzerschnittstellen haben, da kann man dann entsprechend die gleichen Design-Pattern einsetzen. Manche von ihnen sind sogar übertragbar, zum Beispiel auf Sprachschnittstellen, wo man jetzt gar nicht erwarten würde, dass Design-Pattern für Nutzerschnittstellen dort auch eine Rolle spielen aber es, manche sind tatsächlich so formuliert, dass man sie auch hier an der Stelle gut einsetzen kann. Und Design Pattern sind tatsächlich werkzeugorientiert und nicht prozessorientiert. Das heißt, es wird konkret gesagt, für welche Situation welches Muster eingesetzt werden kann und das ist unabhängig davon, welchen Entwicklungsprozess man hat. Also bei Softwareentwicklung jetzt zum Beispiel, ob man noch nach dem guten alten Wasserfallmodell arbeitet oder eben agil oder was auch immer spielt, überhaupt keine Rolle. Man kann also solche Interaktionsmuster immer einsetzen, weil sie ja problemorientiert spezifiziert sind und dementsprechend auch werkzeugorientiert um- oder eingesetzt werden können. Weitere Eigenschaften, die Design Pattern mit sich bringen, ist, dass sie zum einen nur Lösungsvorschläge sind. Sie haben keine Umsetzungspflicht, das heißt nur, weil Sie irgendwo mal von irgendeinem Design Pattern gehört haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie ähm, das auch einsetzen müssen. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, nicht jedes Design Pattern passt tatsächlich überall. Denn es muss ja ähm, das entsprechende Problem vorliegen, wofür eben ein Design Pattern, wenn dann passt. Und selbst wenn dieses Problem sehr stark dem üblichen zu lösenden Problem mit einem Pattern entspricht, heißt das noch lange nicht, dass das Pattern auch wiederum das Richtige ist, weil das Problem kann ja so ein paar Spezialfälle haben und dementsprechend muss man das Pattern vielleicht sowieso noch ein bisschen anpassen oder man wählt ein anderes Pattern aus. Es gibt nämlich manchmal auch mehrere Pattern, die für ähnlich gelagerte Probleme einfach angewendet werden können. Und dann muss man einfach gucken, welches der Pattern passt in dem konkreten Kontext vielleicht am besten. Die Pattern beschreiben nicht unbedingt irgendwie ja, die Elemente, die eingesetzt werden selbst, sondern das Zusammenspiel mehrerer Elemente, also Nutzerschnittstellen-Elemente. Ganz einfach kann man hier jetzt sagen, sie beschreiben halt zum Beispiel nicht, was ein Button ist, ja, Auch wenn wir so ein paar Dinge in den äh, nächsten Videos dann dazu benennen werden. Aber sie beschreiben eher die Kombination. Also zum Beispiel, wie sollten mehrere Buttons äh, zueinander arrangiert werden, damit es einfach bestmöglich ein Problem löst. Oder wie könnte man vielleicht äh, einen Button mit einem einer Combo-Box irgendwie kombinieren, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Das sind eher die Gedanken, die Pattern mit sich bringen. Die Pattern sind üblicherweise auf äh, einen konkreten Kontext anwendbar, das heißt ähm, sofern denn die Funktionsweise ähm, ja, eines Pattern prinzipiell bekannt ist, dann kann man es eben auch auf einen entsprechenden Kontext übertragen bzw. auf diesen Kontext Anwenden. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass Sie jetzt wahrscheinlich ein Pattern zum Beispiel mal für ähm, ja, Webseiten oder sowas erläutert bekommen, wie man das zum Beispiel auf Webseiten machen kann, welche äh, Interaktionselemente man für eine bestimmte Lösung verwendet. Aber dann können Sie das gleiche Pattern auch durchaus auf eine mobile App übertragen, weil das Pattern eben prinzipiell passt oder auch einfach auf eine Augmented Reality oder Virtual Reality, je nachdem ähm, wie die Nutzerschnittstelle dort dann entsprechend gestaltet ist. Das heißt also, Pattern bieten einfach eine gute Methode an, um schon mal grundlegend für bestimmte Probleme einfach gewappnet zu sein und zu wissen, wie kann ich denn diese Probleme lösen, wie kann ich vielleicht an diese Problemlösung herangehen. Welche Arten von Pattern gibt es? Zum einen gibt es Pattern, die die gesamte Applikationsstruktur beschreiben. Also wie sieht grundlegend die Oberfläche aus? Das, also die Pattern definieren dann, welche Inhalte üblicherweise sowieso da sind und wo die dann hingehören. Also jetzt hier rechts ist es relativ klein dargestellt, aber dass zum Beispiel links oben bei einer Website meistens ein Logo ist und rechts oben irgendwie der Login-Bereich und die Überschrift oben in der Mitte steht. Das ist also ein, also sind so prinzipielle Muster, die grundlegend sagen, wie Dinge in einer Oberfläche angeordnet werden sollen. Dann gibt es aber tatsächlich auch noch Pattern, die etwas konkreter darauf eingehen, wie sollte ich eigentlich in einer ja, größeren Struktur navigieren. Wir haben ja uns in einem anderen Video schon mit der Informationsarchitektur beschäftigt und haben da ja schon so ein bisschen überlegt, wie muss ich Informationen strukturieren, also dass Nutzerinnen und Nutzer letztendlich da auch hinkommen, wo sie hin möchten und äh, die Navigationsmuster helfen uns jetzt an dieser Stelle dann einfach wirklich von A nach B zu finden, beziehungsweise äh, irgendwie sicherzustellen, dass die Nutzerinnen und Nutzer auch ganz genau wissen, wo in unserer Informationsarchitektur befinden sie sich denn jetzt eigentlich gerade. Dann gibt es ganz konkrete Muster für den Aufbau von Dialogen, das heißt also wenn, wenn man die, die grundlegende Struktur der Applikation, die die Navigation eigentlich schon geklärt hat, dann ist es ja so, dass man immer noch mal in so einer Applikation einzelne Dialoge hat, wo Nutzerinnen und Nutzer dann mit der Applikation interagieren. Und in diesen Dialogen muss man ja auch irgendwie mal festlegen, wie sollen die eigentlich aufgebaut sein? Was gehört wohin? Gerade hier muss ich sagen, fällt mir immer wieder auf, dass es dort ähm, Abweichungen von üblicherweise bekannten Mustern gibt. Dass zum Beispiel der OK-Button okay nicht unten rechts ist, sondern irgendwie oben rechts oder erst unten links oder was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten, was man da so alles falsch machen kann. Wir gucken uns dann in einem bestimmten Video das auch wirklich mal genauer an, was man da so eigentlich beachten sollte und welche üblichen Muster dort eingesetzt werden sollten, um solche ganz konkreten Dialoge zu gestalten. Und dann gibt es auch noch Muster, die sich zum Beispiel mit dem Thema Listen befassen, denn Listen sind heutzutage ja eine relativ wichtige Sache. Eigentlich kann man schon fast sagen, sind keine Muster für, ähm, ja, Listendarstellung, sondern für Darstellung von komplexen, nicht grafischen Informationen, muss man sagen. Denn äh, wenn man das Ganze jetzt grafisch darstellt, ist das sicherlich nochmal ganz anders, aber Listen sind einfach ja, ein probates Mittel, um relativ viele Informationen parallel und gleichzeitig darstellen zu können. Aber auch da sollte man wissen, wie kann man denn eigentlich eine Liste aufbauen, wie kann man sie strukturieren, wie sollte man sie letztendlich ja, grundlegend darstellen. Es gibt noch weitere Pattern, zum Beispiel Pattern darüber, wie man ähm, Aktionen und äh, Kommandos ja, von, von Nutzerinnen ent, entgegennimmt. Das ist also der Fokus konkret auf Nutzeraktionen. Hier geht es auch zum Beispiel nochmal darüber, wie über Menüs Dinge eingegeben werden können und wie Menüs gestaltet sein sollten. Aber auch die Eingabe von Daten ist hier eine Rolle oder spielt hier eine Rolle. Wir hatten eben zwar den Bereich Dialoge, aber bei den Dialogen geht es wirklich noch generell darum, wie ist ein Dialog strukturiert. Aber bei der Eingabe der Daten geht es nochmal ganz konkret darum, wie kann ich zum Beispiel bestimmte Datenformate eingeben oder was sollte ich tun, um sicherzustellen, dass bestimmte Daten auch richtig eingegeben werden. Was sollte ich vielleicht noch berücksichtigen, damit ich die Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich unterstütze. Und es gibt auch noch weitere Dinge, zum Beispiel Pattern für Datenvisualisierung. Also wie kann ich zum Beispiel komplexe Datenstrukturen dann visuell aufbereiten, also nicht in Form einer Liste, ähm, sondern eben grafisch dass sie von den Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich erfasst oder auch durchsucht und analysiert werden können. Und es gibt tatsächlich noch Unmengen äh, weitere Pattern. Ich äh, werde in den ganzen Videos tatsächlich gar nicht alle Pattern äh, aufführen können und das wäre auch letztendlich zu viel. Wichtig ist, dass Sie einen Eindruck dafür bekommen, wofür sind eigentlich solche Pattern gut, damit Sie einfach auch wissen, wenn Sie irgendwann mal anfangen, eine Nutzerschnittstelle zu entwerfen, dass Sie im Hinterkopf haben... Ich, ich weiß, da gibt es irgendwie solche Muster. Vielleicht gucke ich da mal nach, welches Muster jetzt für meine aktuelle Situation vielleicht am besten geeignet ist und dann wenden Sie das entsprechende Pattern einfach an. Welche Einsatzmöglichkeiten haben wir für Pattern? Also nicht nur das, was ich gerade skizziert habe mit der Anwendung, aber man kann darüber eben auch lernen und üben. Also speziell, wenn Sie Nutzerschnittstellen entwerfen, dann und vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, ah, wie mache ich das jetzt eigentlich. Schauen Sie sich gerne vorher mal so ein paar Pattern an und dann lernen Sie einfach auch schon so ein bisschen darüber, was können Sie von Anfang an schon mal prinzipiell in die richtige Richtung treiben, dadurch, dass Sie einfach verschiedene Muster anwenden. Hier muss ich allerdings auch gleich sagen, nur weil man viele Muster kennt und mit vielen Mustern vertraut ist, heißt das noch lange nicht, dass man damit automatisch perfekte Nutzerinnen, äh, Nutzerschnittstellen ähm, die, äh, beschreibt oder, oder entwirft. Sondern es kann immer noch sein, dass man einiges falsch macht, das kommt einfach vor. Dennoch ist es sehr hilfreich, weil man wahrscheinlich die grundlegendsten Probleme ähm, nicht mehr hervorruft. Also zum Beispiel, heutzutage würden ja nicht mehr viele Menschen drauf kommen, aber wenn der Login-Button nun mal bei den Mustern üblicherweise rechts oben in einer Website ist, dann sollten sie heutzutage dieses Wissen einfach haben, immer rechts oben, und nicht mehr versuchen, den Login-Button nach links unten zu packen. Das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Das heißt, lernen, wenn Sie, wenn Sie einfach Nutzerschnittstellen entwerfen und das das erste Mal machen, dann sind, ist die Kenntnis von solchen Pattern einfach sehr hilfreich, weil Sie gleich ganz anders an die Sache herangehen und Ihre Kreativität auch einfach entsprechend unterstützt wird. Dann haben Sie natürlich mit den Pattern die Möglichkeit zu vergleichen. Sie haben ja ein und dasselbe Problem vielleicht, aber es gibt mehrere Pattern, die einsetzbar wären, um dieses entsprechende Problem zu lösen. Und dann können Sie einfach mal ausprobieren, welches der Pattern passt denn vielleicht und können Sie können die Pattern dann auch miteinander vergleichen, welches jetzt für den konkreten Einsatzzweck besser passt. Und gegebenenfalls können Sie auch über einen Nutzertest evaluieren, ob eine Lösung jetzt besser ist als die andere. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Pattern bieten auch den großen Vorteil, dass sie eine entsprechende Terminologie aufbauen. Das heißt, wenn Sie bestimmte Dinge der Nutzerschnittstelle dann meinen, dann können Sie einfach den Begriff... Aus, dem, aus, aus der Liste der Pattern verwenden und hoffentlich verstehen dann auch andere Teilnehmende in einem Projekt, was sie damit meinen. Ein Beispiel, was äh, mir sehr stark für mich aufgefallen ist, ich wusste zum Beispiel immer nicht, wie diese Dinger heißen, die bei Webseiten heutzutage meistens ganz oben sind, wo sie ein Bild haben, aber wo sie dann zum Beispiel auch durchwischen oder durchklicken oder was auch immer zum nächsten Bild rüberschalten können ähm, und einfach so eine Liste von Bildern durchschalten können, Beziehungsweise teilweise schaltet es sich auch selber durch. Und wie wollen Sie das jetzt beschreiben? Ich habe es jetzt ja gerade versucht, es mit anderen Worten zu beschreiben, wenn Sie den Begriff nicht kennen. Irgendwann habe ich gelernt, oh, das heißt Karussell. Ähm, macht irgendwie Sinn, weil das ja immer so praktisch hat so eine Art Dreheffekt, würde ich sagen. Und deswegen macht es Sinn, davon einem Karussell zu reden. Aber es ist ganz gut, wenn man diesen Begriff einfach mal kennt. Wir gucken uns äh, solche Pattern dann aber auch in anderen Videos nochmal entsprechend genauer an. Das heißt aber... Diese Pattern bieten einem dann auch so eine Terminologie, mit der man dann viel besser mit anderen Menschen kommunizieren kann, die hoffentlich diese Begriffe auch kennen. Und selbst wenn sie die Begriffe anfänglich noch nicht kennen, dann kann man sie kurz erläutern und danach kann man aber wieder mit diesen Begriffen entsprechend arbeiten. Und schließlich ist es so, dass Pattern auch sehr hilfreich sind, um zum Beispiel eine Inspiration dazu dafür zu bekommen, wie man bestimmte Dinge machen kann. Also wenn man irgendeiner Herausforderung gegenübersteht und einfach keine Idee hat, wo könnte ich denn da rangehen, dann kann man einfach mal so ein pattern -Buch aufschlagen, guckt da mal rein, blättert mal ein bisschen durch und dann kann, eine, ja, kann ein bestimmtes Pattern vielleicht einfach die passende Idee sein. Das heißt noch lange nicht, dass das Pattern dann auch das ist, was genau das Richtige für die Situation ist. Vielleicht müssen Sie es noch ein bisschen anpassen, aber vielleicht hilft es Ihnen ja trotzdem, eine erste Idee für eine Lösung zu bekommen. Und damit kommen wir dann jetzt auch schon zur Übung, die zu diesem Video gehört. Ich möchte jetzt noch gar nicht von Ihnen verlangen, dass Sie in irgendeiner Form, mir jetzt schon mal Pattern raussuchen, denn äh, dafür sind die anderen Videos, die dann noch kommen, da. Sondern ich würde mich freuen, wenn Sie generell erstmal heraussuchen, gibt es denn irgendwelche wiederkehrenden Strukturen, die Sie kennen, die Sie von irgendwelchen bekannten Webseiten äh, kennen. Ähm, ja, Ich hatte es eben schon ein paar Mal benannt, zum Beispiel, dass der Login-Button äh, immer rechts oben ist. Aber es gibt auch ganz andere Dinge, zum Beispiel... Ähm, wie sind Dialoge grundsätzlich aufgebaut? Fällt Ihnen dabei was auf? Auch da habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, okay, Button immer rechts unten. Aber vielleicht fallen Ihnen noch andere Sachen auf, die, wo Sie sagen, Mensch, das sieht hier irgendwie nach so einem Muster aus, weil ich es einfach an vielen Stellen schon gesehen habe, ja. Das kann sich eben, wie gesagt, auf Dialoge beziehen, auf einzelne Aktionen sogar, auf wie Daten eingegeben werden, aber auch wie vielleicht komplexere Inhalte dargestellt werden. Suchen Sie sich das einfach mal raus, schauen Sie sich an, ob Sie irgendwelche wiederkehrenden Dinge finden und dann können Sie hinterher nämlich bei den kommenden Videos so ein bisschen abgleichen, ob Sie da jetzt schon Pattern für sich entdeckt haben oder halt auch nicht. Und damit komme ich dann auch wieder zum Ende dieses Videos. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Übung und bis zum nächsten Mal. Bis dann!